So, hallo zum heutigen Video, dem neuen Podcast, Thema heute ist Bootstrap. Was ist Bootstrap? Bootstrap ist ein CSS- und JavaScript-Framework und wird halt für schnelle, mobile Webentwicklung benutzt. Wofür ich es momentan nutze, das ist, wenn ich schnell ein Layout erstellen will. Und mich auf die Logik konzentrieren will. Also die Dynamik, die Script-Dynamik und Datenbank etc. Also quasi Webentwicklung. Und halt eben nicht diese Layout-Geschichte, ähm, die man als Webdesigner ähm, übernimmt. Zwar ist man häufig beides, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt im Projekt erstellt man zum Beispiel erstmal die Logik und im nachhinein kommt dann die äh, das Design. Und da ist Bootstrap einfach perfekt. Was es nicht ist, ist, ähm, dass man die Elemente 1 zu eins übernimmt, ohne äh, die Style-Sheets anzupassen, sonst hat man ein 0815 äh, Bootstrap-Layout und das ist definitiv nicht so ideal. Und deswegen ist es auch nicht so geeignet, wenn man gar keine Ahnung hat, was man jetzt sagt. Ich arbeite, ich tue mir jetzt hier mit Bootstrap äh, irgendwie so ein Layout zusammenklicken äh, oder also nicht klicken, aber halt relativ leicht erstellen, dass er noch relativ gut aussieht. Ähm, so ist es halt nicht, wenn man halt die Style Sheets doch verändern sollte und äh, spätestens wenn dann die Dynamik reinkommt, wenn man es in ein Template-System wie Smarty oder etc. Ähm, einpflegt man halt ohne Ahnung dann doch schlecht dasteht sage ich mal die Zielgruppe ist somit denke ich mal Webdesigner die ähm, gerade klientseitig JavaScript erstellen und sich da halt auf die Logik konzentrieren wollen beziehungsweise der Webentwickler der mit dem Layout eher weniger zu tun hat der ähm, sagt das ist ein Designer seine Sache oder Designer Mockup. nach dem Mockup tue ich mir hier ein Bootstrap-Seite ausziehen und dann kümmere ich mich als äh, Entwickler erstmal um die Dynamik. Dann kann nachher immer noch der Screen-Designer oder Web-Designer kommen oder man halt selber und ähm, tut dann die entsprechenden äh, Designs anpassen. So, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Was alles drin ist, habe ich mir hier mal so aufgeschrieben. Wir haben so Alerts, also Fehlermeldungen etc., also grün, rot, gelb, wie man es von vielen Sachen kennt. Models, das sind so JavaScript, ich sage jetzt mal Alerts, die ähnlich wie ein klassischer JavaScript-Alert kommt, allerdings komplett auf Ajax-Basis. Dann so Tabs, wie man es kennt. Responsive Web Design kann man damit relativ leicht erstellen. Auch Crits oder auf Basis von Crits Designs erstellen, das ist möglich. Ähm, Tabellenformatierungen, Braidcrumbs, ähm, also diese, diese geschachtelten Navigationen oder eine Menüleiste. Oder Paginierung, ja, also dass man hat Seite 1 von 3 und dann klickt man unten drauf. Das wird halt erleichtert. Es wird einem nicht komplett abgenommen, wie ich bereits eben erwähnt hatte, ähm, sondern es wird halt erleichtert. Und es lässt sich halt zusammenfassen, ähm, dass es viele JavaScript- sowie Style-Sheet-Formatierungen ähm, anbietet. So, jetzt mal noch mein Fazit, also man kann sich halt voll auf das Web entwickeln konzentrieren, auf das was halt ansteht und hat halt äh, Zeit erstens gespart und zweitens halt konzentrierter und somit auch ein schnelleres Programmieren und das kennt glaube ich jeder, ähm, lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde intensiv programmiert, gecodet, anstelle von drei Stunden, wo man äh, sich um irgendwelche Dinge muss kümmern, die, um die man sich gerade eigentlich nicht kümmern will. Wenn man will, einfach ähm, das Ganze niederschreiben und dann hat man da und da noch so verschiedene Dinge. So, das wäre es dann jetzt an dieser Stelle auch mit dem Podcast. Das sind jetzt fast sechs Minuten. Ja, ich hatte einfach mal Bock, wieder ein Video zu erstellen.